Hallo ihr fantastischen Leute da draußen, willkommen zu einer neuen Folge und heute haben wir einen NES Titel dran und zwar der liebe Andreas hat sich Predator für das NES gewünscht. Ein Titel der bei uns in Europa halt nie erschienen ist, sondern nur in Japan und in den USA. Ja, ist natürlich äh, inspiriert. Und was heißt hier, inspiriert? Ist natürlich ein Lizenzspiel zu dem berühmten Arnold Schwarzenegger-Fan. Einer sogar der ersten Arnold Schwarzenegger-Filme, die ich jemals gesehen habe, neben Terminator natürlich. Ähm, und äh, das Spiel hat leider einen schlechten Ruf und wird allgemein so als typische Lizenzversoftung gehandelt. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, warum das Spiel so schlecht ist. Ich finde... Die Aufmachung eigentlich gar nicht so schlecht, nur auch die Musik, die ihr so hört, ne? Sie hat meiner Meinung nach halt nicht viel mit äh, Predator, dem Film zu tun, aber so als äh, NES-Soundtrack gar nicht so schlecht. So, äh, es folgt natürlich die Story, ihr seid ein Kommando, beziehungsweise in Kommando-Team, alle anderen sind tot. Und dann ist ja halt dieser Predator, dieser außerirdische Kopfgeldjäger-Rasse, die euch dort auflauert und natürlich gerne töten möchte. So, das wird hier natürlich hier äh, eingeleitet. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Es kommen immer wieder Fragen, so als kleine anmerkungen solange hier die Story durchscrollt. Warum ich äh, die Spiele mir vorher nicht angeschaut habe, das ist in diesem Format tatsächlich Absicht, dass ich hier blind reingehe, weil ich so ein bisschen dieses Gefühl ja wieder nachholen möchte, ihr kennt es doch selber alle. Damals habt ihr euch irgendein Spiel von einem Kumpel ausgeliehen, Ihr seid aufgeregt nach Hause gekommen und habt gedacht, Mensch, was für Abenteuer werden mich hier erwarten? Wie fantastisch ist das Spiel? Und dann spielt ihr das und rafft gar nichts und es ist komplett scheiße. Und das möchte ich hier so ein bisschen äh, nachdenken. okay. Ähm, Frage: Warum tragen wir Pink? Um, im Cover seht ihr eindeutig, der hat so Army-Kleidung dunkler an. Pink ist jetzt nicht unbedingt Tarnfarben, aber okay. Das können wir machen, springen, schlagen, hä, schlagen? Ich versuche gerade mit Select durchzuwechseln. Ihr, ihr, ihr seht, du hast das doch da gerade selber, oder? Der hat doch eindeutig ein Gewehr in der Hand. Das hält er zwar etwas komisch, aber es ist doch eine Waffe, warum steht er denn? Deswegen versuche ich ja gerade mit Select, dass man da vielleicht eventuell die Waffe auswählen kann. Nein. Item ist Punch. Okay. Was ist das hier? Ich, ich habe den Film leider nicht mehr so präsent im Kopf. Ist das irgendein... Außerirdisches. <lacht> Ach, Ach du Scheiße. Also, der Skorpion ist halt... Okay, mein Fehler. Ich wollte gerade sagen, das Computer ist natürlich so gerade in der Höhe, dass man ihn hier nicht vernünftig trifft. Ne? Weil man kann sich natürlich nicht in... Man kann natürlich nicht ducken und schlagen. Kann man nicht. Unten... Ihr hört's, ich drücke die Knöpfe. Das macht natürlich starken Sinn, einen Gegner zu machen, den man quasi ne, hier mit der normalen Höhe gar nicht erreicht. Macht Sinn. Okay, wie sammle ich das jetzt auf? Okay. Ich muss. Okay. Wie, wie, wie wechsle ich hier durch? Weil, weil die Waffe ist scheiße, wie man sieht. Es ist natürlich eine Granate, womit ich hier wahrscheinlich hier den Felsen wegsprenge. Aber für Nahkampf. Was für eine schwache Granate ist das denn? Okay, Respawner Gegner, das war damals durchaus nicht.. Normal. Wie wechsle ich die Waffe? Immerhin Ah, das jetzt keine Munition. Ich kann das hier spam ohne Ende. Warum auch immer. Und jetzt zerstört er nicht dieses Felsenstück, was da knapp da drüber ist. Ich kann. Ich, auch nicht hoch. ich muss ich muss mich freispringen. Na. Der scheiß Felsen, der Reg Was? Warum kann ich mich selber in die Luft sprengen? Anscheinend. Ich versuche hier irgendwie, ob ich die Gegenstände durchwechseln kann. Wieso sprengt diese scheiß Granate nicht oben? Warum? Warum werde ich jetzt wahrscheinlich... Ich versuche immer diese... Videos nicht allzu lang zu halten. 10 Minuten, diesen Scheiß... Ach. Also ihr, ihr wisst, bei meistens versuche ich immer relativ ruhig zu bleiben. Ne? Was so mein, meine Aufregerei angeht. Auch wenn ich natürlich hier diesem Format alles so etwas... Überspitze? Wie sagt der eine Knarre und ich nicht? Also habe ich ja aber. Ich habe einfach so Start gedrückt und mal so links, rechts AB. Also, also es wird, Also ich nutze hier meinen Gameboy als Controller mit Emulator und sowas. Also ich habe Start gedrückt und Erfahrene Zuschauer wissen, wenn ich nichts mehr sage, dann ist es wirklich schlimm. Warum sprengt das nicht nach oben? Und hiermit irgendwelche Gegner zu bekämpfen, guckt euch das doch mal an, ey. Also nach unten sprengt es anscheinend. Wechsle ich die. Sobald oh. einen verdammten Schritt nach links gehe, respawn der Gegner. Ach. Da kann ich sie legen. Nach unten. Aber im Ducken schlagen. Alter. Was haben. Also, lieber Andreas, danke für den Wunsch. Das ist auf jeden Fall ein würdiger Kandidat für dieses Format. Aber Halleluja! Was haben die sich dabei gedacht? Also stellt euch wirklich dieses Szenario vor, ihr habt als Kind von diesem Film Predator gehört oder sogar schon gesehen, dass der mega cool ist und so ein Actionfilm, ne, brutal und so, das fand man als Kinder ja alle so geil. Und dann. Komm. Also. Was soll eigentlich dieses L4 hinter dem, dem Item sein? Kann ich das hier Ja, komm. Kann ich hier rein? Das ist eine Tür? Nee. Ping. Oh. Okay. Ja, danke, ey. Ich meine, <lacht> sogar die Gegner machen Selbstmord. Sogar. <lacht> Sorry. Aber selbst die Gegner machen Selbstmord. Oder muss ich hier diese Steine irgendwie einsammeln? Was sollen die darstellen? Wahrscheinlich einfach nur Plattform. Jetzt muss ich hier hoch. Was erwartet mich? Okay, es war etwas dunkler grün. Ich hätte es mir denken können. Aber das war billig, oder? Da sind wir uns einig, das war billig vom Spiel. Das kann man nicht beim ersten Mal unbedingt. Ach, da oben ist was. Ah, da oben ist ein Gewehr. Bam. Okay. Das habe ich bisher übersehen. Mein Fehler. Jetzt sieht er wenigstens nicht nur so aus, sondern hat auch wirklich ein Maschinengewehr. Dann nehme ich jetzt das hier mit der Billo-Anfangswaffe wieder zurück frage ich mich natürlich, wenn ich gleich zu Anfang so eine Waffe bekomme, wieso das so versteckt wird, verstehe ich jetzt natürlich auch eher nicht. Ich muss da wahrscheinlich oben in diese Tür da, genau, der Gegner machen wir schön wieder Selbstmord. Immerhin gibt es hier keine Munition oder so ein Quatsch, Ne, das ist ja schon mal etwas. Die Musik geht mir jetzt aber auf, auf den Lecker. Das ist auch so ein bisschen... Ähm, schlüpfrig, also nicht was ihr wieder denkt, schlüpfrig, äh, so ein bisschen, ihr kennt es, wenn, wenn man so gefühlt von der Steuerung her immer etwas schlittert, obwohl es eigentlich jetzt keine, kein Eislevel ist oder sowas. So, ich will jetzt nur gucken, was hinter dieser Tür ist. Oh, das war das Level. Und natürlich habe ich keine, keine Waffen mehr, weil Gründe. Warum nehme ich meine Waffen nicht mit? Aber ich, ich mag nicht mehr, wirklich, also dieses Spiel, unklar designt, Technik, okay, sage ich nichts. bisschen Feinstift in der Steuerung, hätte man durchaus gut machen können, aber der Rest, danke, dass ihr reingeschaltet habt, macht's gut, ihr Lieben, tschüss.